Yo, hi, und willkommen. Mein Name ist P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal geschafft, das Shinra-Hauptquartier hier zu erreichen und ja, wir haben uns über diese kaputten Gebäude hier geschwungen und ja, haben gegen Helikopter und so gekämpft und ja, jetzt müssen wir hier laut Cloud in die Tiefgarage eingehen. Was mich ein bisschen ja, ist war eigentlich voll voll. Lass trotzdem kaputt machen, so ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das klingt jetzt irgendwie als müssten wir irgendwo. okay Ich glaube, von jetzt mal kommen dann ne? da klingt nämlich so, als hätten wir jetzt nur eine Wahl hier irgendwie reinzugehen. Und im Original war es so, man konnte jetzt sich aussuchen, ob man das hautquartier stürmt oder ob man sich reinschleicht. nicht deren einzige feinde Denk an die hauptgruppe oder Rutei. Mit Rutei herrscht jede pause ist mal vorbei oh, weise worte ja man konnte sich rein schleichen oder rein stürmen wenn man wäre, dann, wenn wär man wenn man wortwörtlich zum eingang gegangen wäre so einen riesigen aufzug da gefahren und müsste dann weil nicht so fünf sechs kämpfe hintereinander machen ich glaube sogar noch mehr wenn man nicht reingeschlichen hätte, das wäre eines der witzigsten Dinge überhaupt. Da muss man nämlich so eine, ja, ich glaube, das Gebäude hat so, weil irgendwie 70 Stockwerke und man muss, weil die ersten 50 Stockwerke sozusagen per Treppe hochlaufen. Und das ist so witzig. Man muss und das, ist, das dauert lang. Das dauert wortwörtlich irgendwie so zehn Minuten, bis man irgendwie oben angekommen ist mit der Treppe. also irgendwie so, weil nicht 5 6 so nee, schon mehr. Ich glaube schon so zehn Bildschirme. <lacht> Weil nicht so eine Spiraltreppe so hoch laufen muss, Nicht so eine Spiraltreppe, aber keine Ahnung, es ist immer wieder der gleiche Bildschirm, so zehn, zwölf Mal und so. Und die Leute, Barrett ist dann voll am Durchdrehen, so oh, ich kann keine Treppe mehr sehen. Ich kann jetzt um oder so, das ist am witzigsten. Ey. Also, ich habe immer die Treppe genommen, als das witzigste überhaupt in dem Spiel hier, um Eris zu retten. nicht für Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch dann verblassen. Verdammt nochmal. Jetzt köpfiger als ein Bomber. Bomber. Die gibt es in ins Spiel. So. Äh, und mal so wie sich das anhört, müssen wir uns wirklich hier irgendwie per Garage irgendwie reinschleichen. Das ist doch ein bisschen lahm Ich will die Treppe. Ich will die Treppe wir so 20 bildschirme irgendwie 20 minuten damit verbringen einfach nur eine treppe hoch zu laufen also, und Barrett und äh, tiefer sind dann auch eine die treppe da am hochlaufen normalerweise ist immer nur ein charakter wieder sich bewegt die anderen Charaktere sind in cloud drin weil playstation halt, er ne, ist noch alt und in der szene sind die ganze zeit äh, Barrett und tiefer auch noch am rumlaufen Oh, ich habe genug ich hätte jetzt um wir sind doch schon zur hälfte da ist mir egal wie bald und tiefer sich vor aufregend sind wird es voll alles voll eintönig und voll nervtötend ja, Echt die witzigste stelle im ganzen spiel glaube ich könnte sogar stark sein ja oh, schade ja, vielleicht kommt dann noch so was ähnliches. Da drüben, ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Ja. Ich will da drauf schuppen. Wir als müssen es auf dem Weges aufpassen, bevor er dich irgendwie die ganze Stadt hier abschlachtet. Ich kenne das Gefühl zu gut. Nein, du sollst denen nicht den Kopf abtrennen. Nein, du sollst nicht deren Schafe töten und essen. Ich weiß nicht, dass er das klappt, alles okay? Lass auch sehr gut lass nicht oben nachgucken wir ja also wieder hat so was wäre mit der treppe nicht passiert ich sag's nur mal die einer von dem ist doch kaputt schon sein ist ist auf den aufgelandet Oh Gott, ich bin gerade in meiner drin, ja? Ja, so, nee. okay, Kombo drin, also Okay, dem Combo-Abschluss an, gegen die halt nur um Frost und Frost ist maximiert. Jetzt nämlich an, aber hier steht alle so schön da. Ich möchte ich am liebsten abknallen mit meinen Klingenstrahl. Aber oh, Boxen. Sicherlich. Sicher. Ja. Ort oh. oh, halt aber wirklich schlecht, ey. Ich habe mehr erwartet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. TP Boss, cool. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Oh, okay. So gut, haben wir trotzdem Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Super. Ich vermisse die Treppe. So, ist wir ja mal googeln. Ist richtig gut. Na TP bus haben wir maximiert. Oh, ne klappt hat auch leicht TP Boost. So also lange dauert Zeit gut, stimmt. Ne, Widerstand habe ich ja alle. Bräuchte ich mit Zeit und ich alle in Hass hier einpacken. Oder? Das dauert auch noch Ewigkeiten. Ne? So, du kriegst jetzt manchmal annähernd. Gibt es hat Frost von Eris, Heilen, oh, Kampfmusik wieder ja, von dem normalen Kampf. Thema gibt es irgendwie voll viele Remix in dem Spiel oder? Das ist das Shinra Remix Ball. jetzt 6000 AP. Ich glaube, Cloud ist auch kurz davor, leicht TP-Boost zu leveln. Das ist doch nicht schlecht. Keine Ahnung. Konter gehabt, wegen gesehen. Was? Wie Heiltrank? Aber Schippe. Na gut. Strahl. Und das noch einer. Hager Konter jetzt mache ich ende mit schrecken einfach so. der angriff der funktioniert immer gerade gesagt mein gehirn mein gehirn das ist jetzt mein kopf rausgefallen gefallen oh. tp ist nächste stufe cool gleich mit tiefer ein bisschen öfter einsetzen weil alle cloud im kampf jeden zwei wäre glaube ich ein bisschen wichtiger boxen zeit für einen boxenstopp ja ich gehe jetzt hier noch richtig ne da sind die nächsten gegner kommen kannst du es machen diese box da anzugreifen Aber da funktioniert doch echt so wenig ne? Ja ich, ja ich bin einfach nur in der nähe der gegner und macht schaden das ist wie ein downless cool. nein geh runter von ihm Boom. Ah, ich sehe nichts mann du bleibst hat gefällt am boden liegen Chakra, cool Ja, geblieben schön war ich hasse euch schön ich töte dich Mal setzt mal noch schocker ein, bevor der Kampf zu Ende ist. Bonk. habe ich den Köter in die Fresse getreten. Na, sehe eine Truhe. Hey, ich habe ich beinahe nicht gesehen. den ganzen Boxen. Molotov. Würde ich auch vielleicht mal einsetzen, so Items, ne? ich noch nie gemacht. stimmt genug von denen. Bin allgemein sehr sparsam mit gott nicht mehr sind alle... Wir haben alle Auchis. Müssen wir mal ein bisschen Bubus machen. Okay, Ist nichts... oder da sind welche mit Schilde. noch meinen dagegen äh, Feuer also was hier nein nicht auf den Hund er hat mich abgelenkt Bonk. also was hier nein ich noch keine. jetzt habe ich also ist auch also allgemeine cool Fähigkeiten und klängern strahl so besser macht so bock mit dem durch so gegner rein zu rennen jetzt mal, mal beben bebende erde liegt hat sie eigentlich auch irgendwie so was ich glaube es wäre Will das magie einsetzen die typen mit den schilden aber ich hab da so bin ich klaut ist noch ein pennen bank dann haben wir mal einmal schocker <lacht> ist am posen das finden wir das am posen während der dings machen chakra sehr geil warum nicht so dann blub okay so haben wir lang mal lange das war mit so eine bank wieder aber jetzt richtig toll Ja, wird ein Spaß hier. Ich glaube nicht, dass er das so ablaufen wird wie im Original. Wo ist Der ruhiger. Okay. Cool. Aber ja, ich dachte, bei so ein Automat. Hm. Schön gebäude vorher. Ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Eris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Hm. Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Hm. Denkst du also wir am Empfang. vielleicht finden wir da was. Ja, vielleicht hilft uns da jemand weiter. <lacht> Hallo, wir sind Würden gerne Avalanche. wissen, wo die Forschungsabteilung ist. Aber bitte nicht heute. Wird gar nicht auf der Karte angezeigt. Oh, ich bin gespannt, wie das hier ablaufen wird. Das war ein sehr interessantes Gebiet sage ich mal im Original. Ah, das sind aber schöne Events. laut fühlte sich voll bedroht. Sehen wir mal oben nach. Bo ah, ja. Tschüss, wenn ich hoffe, ich sehe euch wieder. Okay. Äh, Enttreppen mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Oh, ja, Abteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den. Nein. <lacht> Nein, wir nehmen die Treppe. Wo ist die Treppe? Habe ich eine Auswahl? Ah Ja, Schlüsselkarten. Jetzt war ein cooles Motorrad. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Nötig ist eine Schlüsselkarte. Schlüssel, kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Was? Oh. Am Empfangsschalter! Nur wie? Kommen wir ran? Von oben. Vielleicht geht's ja von oben. Ah. Guck mal! Wenn man sich die Lampen entlang hangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Ja. Ich glaube, Clauds Schwert wiegt schon mehr als sie. Ja. Okay, ich möchte mal noch kurz gucken, ja. Wie geht's denn dann hier weiter. Na gut. Okay. Mach mal los. Ich versuch mal mein Glück. Wird schon schief gehen. Sollte eigentlich kein Problem sein, ne. Na bin ich immer so witzig, ey. Ich nehme an, da gehen wir als nächstes hin. Ne? Äh, ich war eigentlich da... Ich wollte eigentlich nach links dahin gehen. Ach, jetzt sind wir hier unten, okay. Bei den bands Ich habe schon gesehen, dass ich den Sprung nicht geschafft hätte, deswegen wollte ich da, da links springen, aber irgendwie konnte ich nicht mehr umdrehen im letzten Moment. Ich konnte nur vorwärts gehen. Ist hier noch irgendwas ist hier vielleicht eine Schlüsselkarte, wäre doch richtig geil. Das ist eine Truhe. Ha. Ich wusste, es war es wert hier unterzufallen. genau wie ich es geplant habe oder sogar Geld drin, geil. Ich weiß nicht mehr, ob ich Geld wirklich brauche, aber kein ja Schaden. Was? so okay, warte, ich sehe schon. So hat keiner von denen irgendwie ein Alarm oder so. Ja. okay verleben ist schon impossible musik hier mit der runde so. äh, und nun da so, wie ein crash bandicoot hier. warte komme ich jetzt da ein Okay. Äh, und nun. Achso, ich muss da runter. Äh. Opa. So, jetzt hier hoch und schon. Dindl, dindl, dindl, So. Aber nicht so im Original. Okay, dann... Nicht aufgeben. Hier hoch. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Ich hoffe, ich kann nicht noch schon wieder einen Fehler machen und wieder hier runterfallen oder so. Aber jetzt da. Glaube ich. Okay, ganz schöner Umweg hier, aber da tut man nicht alles, um Shinra jetzt auszuwischen, ne? und Freunde zu retten. Ja, von da ist mal richtig. Okay. Gleich ist geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Ah, okay. Alles nur, um dahin zu kommen, ey. Also sie springt irgendwie zehn meter hoch in der luft im kampf ne? aber weil also man hier irgendwie so ein paar sprünge irgendwie Und gefragt sind dann macht sie irgendwie weil nicht voll weil nicht, ich kann das nicht ich schaff das nicht Ich muss mich schwingen, okay. Hüpp. Und hüp. Und hüp. Mein Gott. Nein, es hat die falsche. Pass auf. Meister oh, So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? <lacht> hat funktioniert. Sie hat aber nichts gemacht, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tiefer, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Ja. Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer, in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Ja, stimmt ja auch, man konnte irgendwie die Etagen vor 59 auch, glaube ich, gar nicht erkunden. Benutze die Feuertreppe. Benutze die Feuertreppe, benutze den Fahrstuhl. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wo geht zur Treppe? nutzt die feuertreppe herweil natürlich nehmen wir die treppe bringt irgendwie nichts da ihr schon wissen dass wir hier sind ganz offensichtlich aber okay mit hm. der tür ins haus zu fallen ja ja ist schon klar aber Der stärkste Boss im Final Fantasy 7: Die Treppe, oh Gott. ich würde aber sagen, wir werden dann erstmal hier einen Schnitt machen. Ich werde vielleicht mal erstmal hier am Waffenmodifikation noch mal einschauen. Und die Treppe will ich mir bis zum nächsten Teil aufbewahren. Wer weiß, was man ja noch findet? Ne? Schaden von Limit, Schock, das bringt es irgendwie nicht so. Atomschere, so äh, die Buffs hatten er für die Sachen. So, du gibst mal hier MP Boost, kann vielleicht nicht schaden. Das ist auch noch MP Boost. Aber die Abrissbinde nicht so viele Dings hätte, so viele. Warte mal, bei niedrigen TP, Heilung plus 50 Prozent. Ah, Heilmagie nur, oh. Hätt sich hätte ich doch voll mit Schock verbinden können. Okay. Wird wohl nächste Äh kommen komm. Wesentlich die ausgerüsteten Sachen. Noch ein paar Klamotten hier dazu. Längere die wahrhaftige Schnelligkeit von basierte Materie, also was hier, aber das nur zum Anfang des Kampfes. Immer wird ne? sich mit bestimmt wahrscheinlich Stufe ein Festung im Hintergrund auf die Kampfmusik. Ich weiß immer noch nicht, was Schnelligkeit. Bedeutet aber, ich hol's mir mal einfach und magische Attacke. So, ich hoffe, das bringt's und keine hat irgendwie mehr Materia-Slots elementare Abwehr, Okay, das war erstmal. mal. Wie erst sagen ich, sag, ich bin dem Part hier mal vorher und in der nächsten Folge machen wir uns mal auf die Treppe ja, zu erklimmen. Ist die Kamera jetzt ein bisschen irgendwie anders oder bilde ich mir halt nur ein? Ich glaube ja, ne? Um das ganze dramatisch so zu machen. Geht tiefer. Kannst du bitte? Danke. Gut. Denen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abonnieren, Abo, Kommentar. das würde mich sehr freuen Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.